Na gut, wie du auf jeden Mal jetzt siehst. <lacht> willkommen zu einer... Willst du erstmal den Impuls auch machen? Wo ist das Bier? Man wird alt. Ja, ein cooles Bier. Die hol das Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Frisch aus dem Tiefkühlfach. Genau, sehe jetzt gerade hier da unsere Bar. Wir haben hier direkt nebenan, um hier eine Bar zu stehen. Da geht jetzt rückwärts Und holt das Bier. dem Schuppen ist das ist die See. Das Meer. Ähm, schöne Grüße an Boxyland. Hier, Boxyland Beer Tasting Box. Ach übrigens, wir brauchen noch ein Sticker für euch. Hier, an unsere Werbeband, da muss noch ein Sticker rein von Boxyland äh, Die Bierverkostung äh, der Bogen hier der reicht uns nicht aus, deswegen haben wir uns äh, selber ihn ausgedacht und genau demnach äh, werden wir jetzt mal diese wunderschöne glutenfreie Bier hier verkosten Neumarkter Lamsbräu vollmundig fein hergestellt mit bio Aha. 1,75 kostet eine Flasche, 0,33 Liter neue Neumarkter Lamsbräu. 100% Naturdolden dolben hopfen So, Deutsch-Drechnungsgebot. Irgendein Gersten, Kornzeug, Naturland, Bio, Öko, Bioland <lacht> also hier, Hauptsache die Sticker sind drauf. Dann brauchst du auch kein Reinheitsgebot. Also nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut ja. Steht jedenfalls nicht hier drauf. Hier steht auch, pass auf, pass auf. Hier steht ja nicht, was Bier ist. Nee, hier steht nur ein Bier drauf. Hier nee, drauf. pass auf, hier. Alkoholhaltiges Biogetränk auf Malzbasis. Ja. Also braucht es halt auch nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut werden. Eigentlich sollte Bier-Tasting werden. Ist das überhaupt Alkohol? Ja, Ja, stimmt. 4,7 Volt. Also nicht solche drei Nein. 130 Kilokalorien hier ist so drauf, ja. Ah, ich bin ja mal gespannt. Ey, so, diesmal mal nicht nächste Mal? Man sollte ja das Bier nicht nur nach dem äußeren bewerten. Obwohl, Bier nennt sich ja das nicht. Doch, müssen wir auch noch machen. Warte, dann, ich noch nicht öffnet. Solche drei schon mal nicht, das Image? Sechster ist nicht richtig. Ja, dann. Ja. Nur, nur, nur der Gedanke an Bier der macht mich schon besoffen. <lacht> Image von dem Bier. der ist halt glutenfrei. Also hat es mindestens einen Punkt verdient. Also 0 bis 3 Punkte gibt es da bei Image. Ja, gut, ich habe hab auch noch nie von dem äh, gehört hier. Also das ist, müsstet ihr ein Insider sein. Also, ich kenne ja, ich nicht. Auch, auch Bio ist auch immer toll. Also e Punkt halt. oder? Ja, ja, ja. Bierflaschen, Dosenoptik. Ja, die Optik ist schon nicht schlecht. Also ist mal ein bisschen was anderes. Ja, ein bisschen der Hals ist länglicher, ist ein bisschen bestauchter. Ja, also so die Optik äh, sagt schon grün. Es ist auch ein Tier drauf und kein Mensch. Genau. <lacht> und grün, also so. Grünlich, Natur, Bio, ja, also das sieht fast, könnte auch Waldmeister drin sein. Also also 0 bis 4 Punkte? Also, ja, ansehnlich ist es definitiv, also ja. ich würde sagen 2 Punkte. Das hätte ich zwar nicht gekauft. Ich würde 3 geben. Ja? Also ja, so Hopfen drauf. Nee, dann nehmen wir 3, ja, ist schon okay. Geben, Bio -Optik. Dann wir geben, finde ich. Bieroptik. Dann braucht man eine Flasche. Äh, Flasche. Vielleicht mir eine Standardübung als Werbung zu machen hier, das ist gut aus Ja. Joybräu, ein Goldfreit, Proteinbier und die neuen Sticker sind da, schick den Shop. Verzeihung endlich. So, faktor ja. 0,1 oder 2. Naja, so klingt also ein Bio Hier. Also, Funkfaktor. Wenn man normal, halt ein Punkt. Also, wenn es ja nicht hört. Nein, machen wir das. bio im Gas und dann kannst du auch gleich einen Sprudelaspekt überprüfen. Und dann können wir endlich mal ein Stück richten. Ich optisch schön, ja. Schaum könnte etwas besser sein, ja, der ist mir zu großblasig, <lacht> also der ist nicht so, so, so, so dicht oder fest, wie man sagt, der Schaum. Die Optik 1, 2, oh, Ist Das sieht schon schön aus, das ist nicht ganz golden, aber zwei, zwei, zwei. Sprudel-Aspekt. Sprudelt. Das ist fast wie Sekt. Ah, zwei, auf jeden Fall. Geht noch, geht noch mehr? Das werde ich zu merken, wenn ich trinke. Gut. Prost. Prost. Ja, mit dem Spulaspekt von zwei ist schon in Ordnung. Gaum Liebe oder gab es Ja. Das kommt also. Ich muss immer wieder mit dem Rosenpilz anfangen. Oder ist doch so, das ist doch mild. Ja, der Nachgeschmack ist nicht schön. Ich hab schon einen Tisch, äh, getrunken. Also, das ist jetzt nicht so. Ich meine, also, den sich zwar kein Bier schmeckt, aber ein Bier. Davon können wir schon mal rausgehen. Also, das ja, schmeckt wie Bier. Ist okay. 0 bis 7 Punkte. Du bist bei? 2 oder 3. Wann nicht so sein kriegt es bringt drei Punkte. Wegkippfaktor 0,1 oder 2 Punkte? 1. Ja. Also kann ich ausschließen, dass ich es nicht wegkippen würde? Ich auch nicht. Spezial. das war nicht das Spezial nochmal? Ja, zum Beispiel ist das Spezial an dem Bier? dass das Proteinfrei ist und ein Bio-Bier quasi wenn man dann den ganzen Aufkleber im Dorf macht? mag ja, die Aufkleber hier. ist hier auf dass alle paar Jahre immer wieder neun Sticker gibt? ach, guck mir die scheiße gar nicht rein. das ist mir echt zu blöd, wa? da sind jetzt vier Sticker drauf ich weiß nicht, was, nicht mal was einer davon bedeutet na auf jeden Fall aber sieht schon mal gut aus. Wenn da so ein Siegel ist, ist schon mal schön. Ja, ein paar Jahre weiter, dann hast du nur Siegel <lacht> Also Bio Bayern, Bio Deutschland, dann Bio Land und dann DE 012-001. Aber das macht es auch nicht besser. Ich meine, macht es äh, biomäßiger, ja nicht. Das ist so. Ja. Kann ja jeder denken, wie er mag. Für mich ist das eher Augenwischerei. Das hast du jetzt nicht gefragt. Hey, das mit im schneiden. Nö. Also vollmundig ist es, ja. Oh, warte mal. Oh, voll erleben. Ich wollte die Stifte schon. Tun. Ja, ich. <lacht> also, ich finde, äh, die Flasche ist was ganz Besonderes. Und dass es glutenfrei ist, ist auch was Besonderes. Oder das Bio allein bei frei sein, oder? Also, zwei Punkte würde ich schon geben. Was ich auch mal ganz schön finde, ist, dass sie denn hier noch den Uftdruck mit drauf haben. Ne? Neue Magda <lacht> Land, oder? Langsbräu. Lam Achso. Neue Magda Das ist von 18, 18, 18, 18, 1628. Meinst du? Also hier steht 1628 drauf. Ja, das steht da so. Das hab ich auch so gesehen? Da hab ich gedacht, Mensch, steht da auch auf der Rückseite Was? Nö. Das ist schon komisch, ja, oder? Ich würde mir da nicht so weit aus dem Fenster, lehnen. Meine, die anderen Biere, die sind doch auch erst 1800 und so weiter. Oder vielleicht gibt es das Neumarkt der Lamsbräu schon so lange, aber das Neumarkt der Lamsbräu noch nicht so lange. Das könnte wohl sein. Das ist ja... Wenn irgendeiner von euch kennt, der was schon mal getrunken hat oder mehr weiß oder aus der Region kommt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind nämlich zu voll und selber zu kommen. <lacht> <lacht> das, das, ist alles, das ist jetzt alles spontan. Jens war vorhin gerade bei mir Tränke genannt und hat das mal geholt. Deshalb müssen wir uns jetzt erstmal rantasten. Für 1,75 die Flasche. Ja. Ja. Aber ich, ich denke mal, ihr werdet uns recht geben, das Wichtigste ist der Geschmack. Und dass es gut gesund ist und nicht so eine Chemiekeule, oder? Muss halt schmecken. Wir sind halt aber immer noch bei Spezial. Ja, natürlich. 1, 2, 3 4 wir Also speziell ist es schon, ne? Also ich würde drei Punkte geben. Für was alles? Für die Pulle, den Aufdruck an der Pulle und glutenfrei. Oder 2 oder 3? Ich würde 2 geben. Gehen wir 2. Ich zähle schon mal zusammen, weil Uwe dauert ja noch ein bisschen. Uwe ist übrigens unten wird es eklig, den bewerten wir auch noch. Den sogenannten letzten Schluck. Weil der ist bei manchen Bieren zuweilen wirklich ekelhaft. Mehr nicht? Bis jetzt 15 von 30, 30. Punkten und beim Uwe kann man maximal einen Punkt kriegen. Entweder ekelhaft oder nicht. Ah, genau. Bei manchen Bieren ist das ja wirklich so, dass je länger du jetzt Zeit lässt, desto wirklicher wird es so viel. Yes! Eigentlich müsste noch einen Abzug geben, weil eine grüne Flasche ist und keine braune. Boah, so braun. Ja, hat... weil, weil da darf kein Licht drankommen kommen an dem Bier. Ja, aber Braun und Bio geht ja nicht. Das ist ja total. Das stimmt, das ist richtig. Total ein Gegensatz Bei ja... ja. Bei Notizen schreibe ich mir auf, dass das total teuer ist. Ja also das stimmt, das ist ja ein Stück teuer. 1,75 kostet das. Das ist also was für die Judverliegenden Ökos. Ja, kriegst du ja zwei bis drei Gefehne. Ja, kommt davon, was du trinkst. Du trinkst so vier oder fünf. Uwe. Uwe. Na warte mal, da muss ich mal... Uwe schmeckt genauso wie. Der erste Schluck. Mich? Achso. Nee. Vielleicht lässt das dann recht schon stehen, denn. Hm. Da, also der Uber hat sich nicht wirklich gezeigt. Gut, also ein Punkt. Ja. Also sind jetzt 16 von 30 Punkten. Also im Mittel. Mittelmaß. Hast du das noch beschrieben, wie unsere Punktebewertung ist? Ja, ja, ja klar. Wir kommen da hier nicht unvorbereitet her. Ah, sehr schön. Das ist im Prinzip jetzt äh, die Vorstellung des Bieres und gleichzeitig äh, eine praktische Vorstellung von dem Beer-Tasting-Protokoll. Genau. Ja. Gut, also 16 von 30 Punkten ist Bronze. Bronze. 18, also 13 bis 18 Punkte Mittelklasse. Glückwunsch. Also, jetzt kann man mal trinken. Ich finde, also ich werde es auf jeden Fall noch mal kaufen, weil es mir einfach zu teuer ist und ich bin so ein Hund. Ja, ich finde, auch Preisleistung passt da nicht. Ja. Aber es ist eine schöne Nische, was sie besetzen. Glutenfrei waren nur mit zwei Bier, die da standen. Ähm, ist ja nicht so blöd, wenn man das jetzt hier markttechnisch sieht, denn das ist, nur läuft schon einigermaßen und die Zeit, also mit der Zeit wird man ja immer mehr Bio also wenn ich investieren könnte, dann würde ich es vielleicht machen also Bronze ist schon okay Yes yes yes yes yes kann man ja Yes und im nächsten Video ich werde mal ein bisschen hier den Tiefkühler rühren die geht wieder zur Bar <lacht> ebts feinstet da ein Bäcker Hansebock. Oh, ja. Okay. Naturtrüb. Naja, jetzt geht der. Hier. Bis dahin. Check den Shop. Hier. Stickers kaufen. Joybräu, wer ja, äh, Bier mag. Rico ist jetzt verschwunden, Er sagt mir mehr Tschüss, der ist im Keller -Florik. Das Bis demnächst.